Ey, Rocky, weißt du, was mir Miyamoto gesagt hat? Was denn? Wenn ich äh, nicht Super Metroid weiterspiele, werde ich sterben. Und deswegen, hm. äh, ich würde mein Leben ganz gerne weiterleben. Okay, vielleicht nicht ganz gerne, aber es wäre vorteilhaft, ein Leben zu bleiben. <lacht> das ist ganz gut. Ja. Wir wollen, wir wollen ja keine, keinen Stress mit Miyamoto haben. Das will niemand den mal gesehen Ja <lacht> Wie er mit seinem Schwert auf die Bühne kam Und mit seinem, mit seinem Hylia schild Der macht mir Angst Ja Und nur weil wir Windwäger hassen <lacht> Nein, wir hassen nicht Windwäger. Aber, es gab Leute die Windwager gehasst haben Das ist ein Thema, das ja, ist da nicht schön Das tut mir weh im Herzen das muss ich auch sagen, das tut mir auch weh, das ist, das finde ich inakzeptabel. Oh stimmt, hier war hm. ja die, äh, jetzt bin ich ja, jetzt bin warte mal. One. Hier war das Raumschiff. Ja du musst rennen. Ja, ich, keine Ahnung, ich kann ja hoch. Du kommst da glaube ich nicht drüber. Doch, ich bin, äh, das geht oh, nicht. come on, das ist langweilig. Ja, wir rennen ja gleich durch. Ich muss ja sowieso nach rechts. Och, langweilig. Jetzt heilt ja sich auch noch. Äh, tatsächlich ging es mir um Raketen. Ja, oh, warte mal. Wir hatten alles okay. Äh, Speicher. auch. <lacht> wow. Alles klar, äh... Also folgendes. In welche Richtung? <lacht> wir müssen, glaube ich, nach links. Tatsächlich. Links. Und da ist Prinz da Den Weg hier runter oder den ganz links? Lass also, den ganz links nehmen Ja, alles klärchen Lass den mal ganz links nehmen Okay Jetzt mache ich den jetzt bin ich so ein Metroid Speedrunner -Speed In oh. <lacht> Zero Mission ist das äh, deutlich schneller Wir wir mal, warte mal äh, Vielleicht auch äh, beim Raumschiff Können wir da mal wieder hochklettern können du probieren. Da links. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Nee. Warte. Nein, nee, ich konnte den nee, Wall nee. Ich schwöre, ich konnte ja, den. Aber der, ja, aber den Wall musste musst du dazu. Das war kein Wall Doch. Natürlich. Vertraust du meinen Fähigkeiten nicht? Ja. Das kann ich verstehen. Das sagen viele. <lacht> Diese Antwort habe ich erwartet. Ach ja. Warum töte ich die eigentlich? Was das ist, was egal. ist denn eigentlich aus denen geworden, die das gesagt haben? Das sind geheime Informationen, die niemals in die Öffentlichkeit gelangen sollten. Mhm. Ich, ich hinterfrage das lieber nicht. Sie sind jetzt an einem besseren Ort. <lacht> Hi. Tschüss. Tschüss. Das ist nämlich im Weltraum Piraten. Nein, wieso? <lacht> du musst einmal durchschalten. Ja, habe ich, hab ich jetzt auch verstanden. Oh Mann. Ja, ähm. Guck mal wa da das das Waffenmasin kann ich noch nicht schalten. <lacht> Dazu bin ich noch zu blöd. <lacht> so ich komme mal jetzt kurz auf die Karte lass mal da rechts lang gehen jetzt beim ersten Weg okay oh hier war ja auch stimmt hier war das da ja weil jetzt können wir auch jetzt haben wir auch den Speed Booster genau ich erinnere mich ich erinnere mich. Und dann da weiter. Ah ja, der Reservetank. Stimmt, den habe ich übrigens nicht verstanden. Was macht er eigentlich? Das ist einfach Auto. ein weiterer Tank, soweit ich das weiß. Hier ist doch bestimmt noch ein Misser irgendwo. Misser-Container, meine ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Oh, du hast dich erinnert. Ich wollte wissen, ob du dich daran erinnert hast. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist gemein. Weil, das... war das es nicht. Ja, vor allem auf der Karte sind ja immer Items mit einem, mit einem Kreis angegeben, wenn man die noch nicht hat. Aber wenn man die gesammelt hm. hat, dann kommt da halt dieser Punkt. Aber das ist jetzt weg, wenn man ein Item gesammelt hat. Ich komm schon rechts weiter. Ähm, ich gehe mal hier hin. Ja. Hm? Ich, ich habe irgendwie Erinnerung, dass wir nach Norfair mussten, aber wo ist denn Norfair hier? Meridia. Hm, vielleicht da. <lacht> okay, okay, dann. Aber das können wir alles auf dem Weg machen. Wir können uns alles hier anschauen auf dem Weg dahin. Okay, dann gehe ich erstmal nach rechts, wenn es recht ist. Du kannst nicht nach rechts gehen. Doch nicht. Ist doch legal. Die Räume sind beisammen, ja, aber das ist es auch. Das ist illegal. Also, verboten werden, wir, kann du kannst dich unten durchbomben. Zumindest war es bei den anderen Dingern so. Was? Irgendwie kommst du da schon durch, nutzt die Powerbombe oder so. Okay, ich probiere. <lacht> Keine Ahnung, das? Hä? Ah, da oben oh. ist was. LOL. Danke, Powerbomben. Okay. Hä, wie soll man das denn? Wie soll man darauf kommen, bitte? Naja, du, wir kamen. ja auch selbst drauf gekommen. Super Missiles. Ich glaube, probier jetzt nochmal die Powerbomben. Vielleicht kannst du hier irgendwo runterfallen. Könnte ich mir halt gut vorstellen. Nope. Miyamoto. <lacht> <lacht> Wieso? Wieso tust du uns das an? Das ist kein gutes Game Design, Miyamoto. Ja, wir müssen eigentlich hier weiterkommen können. Ich probier mal. Nee. Prob Ach, komm, probier einfach. Ich probier's jetzt. Und wenn da jetzt ein Weg ist, <lacht> dann gebe ich nicht Miyamoto die Schuld, sondern die Warte. Das ist eine Lüge. Scheiß. <lacht> da oben vielleicht? Das Powerbomb. Alter die Powerbomben, das ist die Lösung für alles. Geil. Sie machen genau nichts. Äh, wieso kommen wir nicht weg? Das verstehe ich halt echt nicht. Kann bin ich zu langsam? Hä? <lacht> nee. Keine Ahnung, versuch mal mit dem Beam zu schießen. Oder so, ich weiß es nicht. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich kann es mir aber gerade auch nicht erklären, was, was man hier machen muss. Bin ich zu so langsam? Aber ich kann nicht reagieren. Vielleicht kannst du dich ja... Nee. Jetzt bin ich gerade auch ein bisschen ratlos. Kannst du vielleicht rennen? Oh Moment, ja, ja, das, das wollte ich gerade versuchen. Ähm, ne, du hast eigentlich kaum Platz. Du kannst eigentlich nur von der Kante da aus losrennen. Das klappt, ich weiß nicht. Nein, die bleibt hier hängen. Guck mal einfach da oben weiter. Vielleicht geht's da lang. Oh man. Ich kann mir sonst nicht erklären, was wir machen müssen. Ich auch nicht. Kannst du nachgucken? <lacht> ich sage es ist schwer, dieses Spiel zu finden. Ich hasse dieses Spiel manchmal so sehr. Alter, was? <lacht> oh Mann, <ey. lacht> Boah, ich habe gerade so Internet-Connection-Probleme. Du leckst gerade mhm. durch, durch die Welt ein bisschen. Ernsthaft? Hm. Egal, mir, okay egal ist. Spiel einfach weiter. Okay. Alter, Alter, Alter. Ich will zurück. Warum? Oh. Da unten? Da Da brauchen wir das Speedbooster, oder nicht? Ich also mir vorstellen, ich dass, Ich kann mir, ja, mir vorstellen, dass man da auch äh, Powerbomben braucht. Oder das? Ja. Powerbomb. Uh, Futuristisch. Uh, mhm. hey. geschlossene Tür. Ja, geh weiter unten. Oh nein. Du wirst vermutlich weitergehen. Das hier sieht so verdächtig aus hier. Ha. Da ist doch sicher Sicherheit. Ja, ja da kommst okay. du, glaube ich, hoch einfach. Das ist, glaube ich, irgendein Shortcut in der Welt selbst. Nein. Ja, gut, ich geh einfach mal weiter. Uh. Einfach killen mit dem. Die musst du alle mit den Bomben killen. Du kannst die nicht anders killen. Check mal deine Facts. Ich habe wieder Super Missiles verwendet. Oh, pass auf, pass auf! Ja, ich hab's. Ich hab's. Ich hab mich dran erinnert, aber. Das ist wie ein, das ist wie ein Metroid 1. Ich habe mich daran erinnert, das kam mir so bekannt vor. Ey, Speicherraum. Das gibt es sogar in Dings. Äh ich glaube sogar in Zero Mission das, ja, gibt es das. Ja. Gibt es. Was auch Sinn macht, weil ich habe gerade von Metroid 1 geredet und das ist ja an sich Metroid 1. Ja. Aber deutlich besser. Was, mich, was ich ähm, gar nicht wusste, <lacht> sondern erst als ich das Spiel durchgespielt habe, man kann Metroid 1 freischalten, das ist ich Ja, cool. das, du hast das Spiel noch nie durchgespielt. Nein, ich kann, mal äh, kurz vorm Ende. Ist, die Sache ist, dass das, das Spiel ist halt auch relativ kurz, das ist vielleicht 4 Stunden, 5 Stunden beim First uh, Playthrough. Ja, so war es dann auch. Alter, ey, dieses, <lacht> dieses Ding. Ich hasse Plattformen in dem Spiel. Du musst, du musst kleine Spiel. Sprünge machen. Du kannst ja auch, wenn du willst, deinen äh, High Jump Boost ausschalten, wenn du Probleme okay. hast. <lacht> oder? Oh, oh nein! <lacht> oh nein, das ist die Stelle, oder? Okay, pass auf! Okay, pass auf, pass auf! Oh ja! Okay, pass auf! Nein? Okay, pass auf! Ich, ich, glaube, hasse, ich hasse dieses Spiel. Warte! Ich glaube, die Stelle musste ich machen, als wir die, als wir die äh, äh, löschen aufnahmen hatten die da waren wir noch nicht Echt nicht nein Warte soll ich weiter geht geh, das nicht. ist die abkürzung das ist die abkürzung das ist die abkürzung wo die den power tank ja. ah. Ah, jetzt ergibt alles einen sinn ja okay du musst es sowieso noch mal machen Lauf einfach durch, bitte. Ja, ich, ich. Folgen die mich noch durch den Raum? Keine Ahnung. Nee. So lange nicht so Jetzt pass Ich bin so ein Trottel. Ich, oh. ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sag nichts. Sag einfach nichts. Boah, bin ich. Muss ich gerade damit kämpfen, ruhig zu bleiben? Daniel! Du drückst, ich du drückst auch noch die Renntaste. Doch, die Klappen. <lacht> oh Gott, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ey, ich bin schneller. Okay, okay, diesmal diesmal versuche ich ganz langsam. Kann ich die töten? Siehst du, alles ist. Kein Problem. Okay. jetzt einfach durchrennen bei den Käfern, dann nicht rennen. Okay, wo war die Stelle mit, äh du siehst das ja, wenn der äh, Energy Tank auftaucht. Du siehst das nicht, wo die kaputt äh, geht. Geh einfach weiter, okay. bis du den Tank siehst. So, die ersten drei, vier Blöcke müsste es davor sein. etwa ja hm. also das, das ist einfach vergessen nein das mhm. ist die sache ist ein energy tank die kriegt man sonst nicht mhm. so einfach im spiel und die hilft uns am ende tatsächlich weil ja das spielt gar nicht so einfach am ende <lacht> habe ich gehört mhm. also das sollten wir wirklich mitnehmen okay ich ich probiere noch einmal. Wenn es ein Missile Tank wäre, würde ich das auch nicht mitnehmen, aber ähm. Ja, Energy Tank kriegt man nicht viel, vor allem wenn wir aktuell nur drei Stück haben. Oh, Samus. Oh Gott, ich würde so gerne am liebsten gerade übernehmen. Lass mich. <lacht> <lacht> oh Gott. das ist doch doof. Okay, warte, ich probiere es mit dem Steuerkreuz. Ja, ja, ich will auch nur mit den, mit den Steuertasten. Scheiß joy cons haben keinen Steuerkreuz. Alles halb so wild, Rocky. Das ist nur eine Illusion, du schläfst gerade. Okay. Ein letztes Mal noch springe. Die drei letzten Blöcke sind Fake. Spring einfach. Ich, ich hab A gedrückt. Ich, <lacht> Kannst du mir bitte geben jetzt. Oh Mann. Nein. Ich hab gedrückt. Sie ist, ist nicht gesprungen. Oh Mann. Du Aber stirbst gleich. Du bist gleich Game Over. Deswegen. Du bist, game, du bist game over. Nein. <lacht> nein. nein. Du game over. Das akzeptiere ich nicht, Daniel. Ey, du hast ja doch einen Reserve-Tank. Du bist ein Bastard. <lacht> ja, mein Gott, dann hol das schnell. Den Tod darfst du eigentlich. Also, wenn ich sterbe, den Tod nimmst du auf deine Kappe. Klar, ist ja der Part, wo ich dann spiele. Nachdem du das Ding geholt hast, übernehme ich auch ich wieder. Nein, Aber vergiss das. Oh Mann. Du hast keine Kontrolle. Schon vergessen. Das ist ja leise. Es gibt eine Anzeige, ich rufe mir am Motor auf. Ich rufe den sowas von... Da ist Reggie und der ist stärker. Der ist. der Der arbeitet das nicht bei Nintendo. Ein, ja, deswegen ja, deswegen kann er sich ja sowas erlauben. Endlich. Nein, nein, Daniel. Seht ihr, ich, ich hab's hingekriegt. Du bist halt. <lacht> so ein no. Sack, ey. <lacht> Hey, hier ist ein Mr. Container. Beim kriegst du schon ja. einen Energy Tank volle Leben wieder. Das ist unverdient. <lacht> Dankeschön. <lacht> Soll ich hier die Powerbomben einsetzen? Nein. Das sieht so verdächtig aus. Du hast ein Missverständnis bekommen. Du, du, du, <lacht> du, kannst, du kannst nicht den Du kannst den anderen Weg nicht <lacht> hochgehen. Ja, ich weiß, aber ich, ich, ich wollte es nur probieren und ich ja, schaffe es zurück, aber nicht. Äh... Warte, ich speichere lieber noch ab. Du, wie viele Minuten habe ich noch? Zwei. Du, du, wir, mach, wir, wir machen noch drei, vier Minuten, weil, weil du nicht die ganze Zeit gespielt hast. <lacht> Ich, ich spüre deine Frustration. Ich weiß nicht, was da los war. Das ah. ist doch nur ein einfacher Sprung. Bei meinem Mal ist sie aber nicht gesprungen. Ich dachte, du bist besser geworden in dem Spiel. Bin ich auch, aber bei meinem Mal das ist sie gar nicht gesprungen. sehe ich nichts davon. Ich war, nicht, ich war noch nie an der Stelle. Ich, ich habe gar nicht so weit gespielt. Ich würde nur mit der Steuerung vertraut werden. Na, alles klar, gehen wir weiter. Okay, okay, wieder Steuerkreis. Okay. Das soll gleich ein Spaß werden, weil du drei, vier Mal hintereinander den Wandsprung machen musst. Ernsthaft? Ja. Und du musst auch noch ein Item kriegen. Das machst du mich traurig. Ja du hast okay, okay. beinehmer nee, musst du es nicht mehrmals machen Ich glaube, jetzt muss man es ja okay ich gegen das selbstmord Ha! Kannst du noch das Item da holen Rechts einfach oh einfach im, im Sprung wenn du ganz oben rechts bist also springen äh, soweit es geht und wenn du oben rechts in der Ecke bist dann einfach schnell äh, in den Morphball gehen und dann nach rechts halten Seku warte warte warte warte soll ich schnell äh, den selbst nutzen, den ich privat benutzt habe? Ach komm, für den Fall, dass ich runterfalle. Renn einfach, renn einfach so weit, es geht so hoch, spring so hoch es geht und drück dann, mach dich Stelle jetzt vor und drück nach rechts. So. Okay. Ganz einfach. Oh mein Gott, die v -Bomben. Du musst dich wohl nur darauf einstellen, dass du jetzt nochmal den Sprung machen musst. Ich glaube man schafft es da nicht rüber zu springen. Es sei nun was direkt ein Walljump. Uff, das... Okay, ah nee, das es funkt. geht gar nicht. Okay, pass auf, ich krieg's aber. Was? Ah, fast. Ich, ich glaube, dass einer deiner ersten Versuche der beste war. Verdammt. Endlich. Ja. Oh Gott. Ey! Das hätte auch anders aussehen können. Haben wir ja gesehen beim Energy Tank. Bitte nicht runterfallen. Du musst wieder nach oben. Okay. Ich wollte nur sicher gehen. Okay. <lacht> wir sind raus! Das so wir sind der Schlimmste überhaupt! <lacht> okay. Wo gehen wir als nächstes lang? Ich glaube. Rechts. Hier oben ging es ja nicht, ne? Ja, rechts können wir lang gehen. Okay. Ich lass mal den Mauszeiger. Äh, guter Mauszeiger. <lacht> <lacht> ich besser. Wobei, ich glaube, ich muss. Ja, ich muss jetzt. Da kann man sich zwar durchbauen, aber ich habe da keine Lust drauf. Ja. Hm. Ja, gibt's ein Item. Renn einfach. Nice, ja, keine Ahnung. Auch... Was war das für ein Viech? Der zeigt dir jetzt gleich was. Oh, hier kann man sich Das soll er aber nicht. Ich glaube hier ging es vielleicht sogar weiter. Benutzt mal eine Powerbombe. Nee. Nee. So. Gerade haben dir die Tiere ja den Wandsprung gezeigt, der zeigt ja dir den äh, Speedboost, sozusagen. Oder? Ah ne. Oh, der, der zeigt dir ja den Shine Spark Move. Ähm. In die Hocke gehen und mit, mit Steuerkreuz nach unten, wenn du da angelangt bist, und dann nach oben drücken. Okay. Ist ganz gut, dass du das machst. Ja? Und dann, bam. Lol. Mhm. Ja, wir kamen, das kann ich Kennst nicht. du diese, ähm, es, es lieben, es lieben mich, zum Beispiel diese komischen fliegenden äh, Käfer, die man nicht zerstören kann, selbst mit, mit Missiles nicht? Hm. Die sind nur damit zerstörbar. Und, und um. ich glaube mit der, mit dem, mit noch einem späteren Item. Lol. No. Aber sonst das sind, sonst sind nicht. die unzerstörbar. So, hier unten war ein Weg für die Powerbomben Warte mal. ist gut, dass du das beides machst weil du hast es glaube ich nötiger. Ähm... Ja, das stimmt. Was ist hier? Da oben ist... Nein! Das sah gerade voll gut aus. Warte mal. Da sind Stacheln. muss mal eine Powerbombe. Weil... Kann man da hoch? Warte... Nee, du kommst da nicht weiter. Nein. Probier mal mit ähm, einer Powerbombe einfach, was man zerstören kann. Nee, du kommst du noch nicht weiter. Wir brauchen noch... So auf der anderen Seite... Wir brauchen, noch wir brauchen noch ein Item. Okay. Vielleicht sogar zwei. Ähm... Ja, wir können eigentlich den Part inzwischen beenden. Ja, dann, dann gehe ich unten irgendwie... wenn äh, wir ihn hier. Hier haben wir glaube ich schon mal ein paar beendet. Ja. <lacht> ja, ähm, das war's von Super Metroid für heute. Daniel... Ähm, ist nicht so ein Fan davon, richtig zu springen, aber egal, er, er hat zumindest die Wandsprünge gelernt und Schein Spark, das ist doch ein Fortschritt. Und, ja, wenn, wenn ihr, wenn, ja? wenn ihr nicht wollt, dass ich genauso ausrast wie bei Daniel, äh, weil er es nicht schafft, richtig zu springen, dann, dann like dieses Video. Sonst kommt Reggie. Oder ihr müsst mit mir spielen. Äh, nein, nein, nein, ihr müsst nicht mit ihm spielen, aber ihr müsst ihm die ganze Zeit zuschauen, wie er es schafft, äh, die Wandsprünge zu verhauen. Und das ist eine Qual, das tut echt weh. Selbst wenn man das... Sp Wandsprünge, Wandsprünge finde ich aber halt echt nicht einfach. Die sind auch nicht einfach. Ja, auf jeden Fall, bis denn, äh, ciao. Tschüss.